Sie engagieren sich im Bereich innovative und digitale Lehre, Sie führen Workshops durch, konzipieren neue Lehrformate, besuchen Konferenzen oder schreiben einen Blog. Informelles Engagement und autodidaktisch ausgebaute Fähigkeiten lassen sich allerdings nur schwer nachweisen. Zusammen mit der HFD-Community haben wir das HFD-Cert entwickelt, eine Online-Plattform, auf der Sie sich Ihr Engagement im Peer-Review-Verfahren bescheinigen lassen können. Um Ihr Engagement sichtbar zu machen, Ihr Profil zu schärfen und sich mit Peers auszutauschen. So funktioniert HFD-Cert. Reichen Sie Ihre Aktivitäten ein. Lassen Sie sie durch Ihre Peers evaluieren. Übertragen Sie Ihre Punkte ins öffentliche Portfolio. Der Fortschritt wird im Leaderboard angezeigt. Sie können sich Ihr HFD-Cert jederzeit herunterladen. Ihre Progressionsstufe wird dann mit dem Badge sichtbar gemacht. Werden Sie jetzt Teil der HFD-Cert Community. www.hfdcert.de